Herzlich Willkommen zu diesem Video. Ich habe nun nach sehr langem überlegen mir ein Intro angelegt. Ich hoffe es gefällt euch. Heute geht es um einen meiner Zuschauer. Dieser hat mich nämlich gefragt, ob ich einmal auf ihn reacten könnte. Da ich Reactions eher für schlecht empfinde, da es keine Eigenarbeit äh, beinhaltet, auch wenn ich es bei manch anderen wie zum Beispiel Fire Golden, äh, Fire, ich einfach mal nicht, sondern gebe dir meine Meinung äh, in meinem Videoschnittstil wieder. Let's go. Slange LP. Ich hoffe ich spreche es richtig aus. Du hast wie es ausschaut keine spezielle Richtung an Content. Du machst das worauf du Bock hast. Finde ich grundsätzlich sogar sehr sehr gut. Jeder sollte das machen worauf er selbst Lust hat. Doch bevor ich auf deine Videos großartig eingehe schauen wir uns erstmal deinen Kanal aufbauen. Du hast rund 120 Abonnenten und dein Kanal besteht seit 2009. Du hast allerdings erst vor 6 Monaten mit YouTube angefangen. Das ist also mit den Videos. Klicktechnisch läuft es deshalb auch nicht so gut. Allerdings dadurch, dass man nicht aktiv ist, brauchen wir auch nicht viel erwarten. Schauen wir uns jetzt erstmal seine ersten Videos an. So wie viele andere hat er mit Minecraft angefangen. Nur im Gegensatz zu den anderen macht er keine Let's Plays oder PVPs, sondern Servervorstellungen. Und allein, dass er sich dabei von anderen abhebt, ist für mich wirklich ein Zeichen, dass es ihm nicht um die Klicks geht. Okay, das reicht, Leute, das ist schon wieder zu viel. <lacht> oh, nee, ich pass. Okay, Noch weiter. Okay, ähm, <lacht> Die unnötige Unterbrechung hatte mich schon ziemlich gestört. Wahrscheinlich hast du den Admin auch voll aus dem Konzept gebracht. Aber na gut, jeder hat seinen Content. Für mich halt nur ein Minuspunkt. Dabei hätte man auch ein wenig mehr planen können, was man sagen möchte und so weiter. Ich schreibe mein Skript. So sieht das ungefähr aus. In seinem nächsten Video ist mir auch direkt aufgefallen, dass es sein Mikro ist, welches die schlechte Qualität hervorruft. Aber na gut, ich hatte auch mal billiges Billigmikro. Außerdem hast du ja recht früh mit Cuts angefangen, was ich auch sehr bemerkenswert finde. dass gerade am Anfang nicht jeder auf die Reihe bekommt zu schneiden. Dazu habe ich auch gezählt. Auch hier hättest du ein bisschen mehr planen können, gerade bei einem solchen Video. Überspringen wir die nächsten Servervorstellungen. Nun hast du mal eine Reaction probiert. Ich war in gewissermaßen dein Gast. Wir haben zusammen auf die Fun Gamers Video reagiert. Bei dem Video stört mich eine Sache sehr extrem. Die Audios. Deine Stimme war sehr gut zu hören, meine sehr schlecht und die vom Video war so extrem leise, dass man es kaum gehört hat. Einige Cuts waren auch etwas blöd gesetzt und ein paar Clips waren relativ unnötig. Gönne es euch trotzdem. Link zum Video in der Videobeschreibung. Ansonsten finde ich auch dieses Video recht angenehm. Auskommen der Audio selbstverständlich. Danach hat er wohl Streamaufnahmen hochgeladen, wo er einen Rubik's Cube löst. Finde ich interessant, da ich es selber noch nie geschafft habe. Nun leider beginnt jetzt ein Teil, welchen ich auf seinem Kanal nicht feiere. Seine Gaming-Videos. Warum? Ganz einfach. Ich brauche bei Gaming immer einen Commentary. Egal ob live oder nachsynchronisiertes. Ohne Commentary schaffe ich es nicht, ein Video zu sehen. Sein letztes Video fand ich aber wirklich unterhaltsam. Gönnt ihm da bitte auch eine ehrliche Bewertung, da er mehrere Stunden daran gearbeitet hat. Ich musste schon öfter lachen. Es ist nämlich ein sehr, schon gut geschnittenes best of vom YouTuber Mo. oder ja, Mu oder wie auch immer. Bei dem Video spreche ich dir wirklich Respekt aus. Hiermit beende ich auch erstmal das Video. Ich hoffe, das kurze Video hat euch trotzdem gefallen. Ich habe noch ein Video in Planung, welches gegen den Kanal Gibt's nicht gerichtet ist. Freut euch drauf. Schlag gerne den grauen Like-Button blau und drückt auf den Abonnieren-Button. Würde mich wirklich supporten. Bis zum nächsten Video.